In der Astrologie existieren zwei Arten von Horoskopen. Das ist einmal der tropische Horoskop, auch westliche Horoskop genannt, und der Sidirische Horoskop, auch Sternenhoroskop genannt. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Systemen liegt darin, dass die Anfangspunkte des astrologischen Tierkreises auf verschiedene Weise berechnet werden. Der sidirische Tierkreis baut auf der tatsächlichen astronomisch korrekten Position von Planeten im Bezug zu realen Gestirnen auf. Er ist an unbewegliche Sterne an unserem Himmel gebunden. Dieses System wurde im alten Babylon und in der indischen Astrologie benutzt. Hervorgegangen ist es jedoch aus dem vedischen Wissen, dem ältesten auf unserem Planeten. Der tropische Tierkreis wurde später im alten Griechenland aus dem sidirischen Tierkreis herausgebildet. Der Anfangspunkt, 0 Grad für den tropischen Tierkreis, beginnt mit der sichtbaren Position der Sonne im Frühling an dem Tag, an dem die Tag und Nachtgleiche stattfindet. Jedoch ist die Position dieses Punktes in Bezug auf die unbeweglichen Sterne, also in Bezug auf die Sternzeichen am Himmel, nicht konstant. Sie verschiebt sich jedes Jahr im Schnitt um 50,29 Bogensekunden. Dieser Effekt wird auch als Präzision entlang der Erdachse bezeichnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Tierkreisen wird bestimmt durch eine Größe, die alle 72 Jahre um einen Grad ansteigt und die zum jetzigen Zeitpunkt fast 24 Grad beträgt. Der tropische Tierkreis stimmte mit dem sidirischen Tierkreis im Jahr 291 unserer Zeitrechnung überein. In unserer Zeit ist der bewegliche tropische Tierkreis um zwei Drittel eines Sternzeichens zum unbeweglichen sidirischen Tierkreis verschoben, und zwar in die Gegenrichtung der Sternzeichenreihenfolge. Astronomisch genau betrachtet also, geht die Sonne aus dem Sternzeichen der Fische in das Sternzeichen des Widers am 14. April über und wird sich in diesem Sternzeichen bis zum 14. Mai aufhalten. Deswegen stimmt der tatsächliche Übergang der Sonne aus einem Sternzeichen in das andere nicht mit dem für uns aus der westlichen Astrologie gewohnten Zeitpunkt überein. Leider wurde das Tropische, also das westliche System, bis in unsere Zeit stark popularisiert, und dessen Verbreitung vorangetrieben. Aus diesem Grund sind all diejenigen, die glauben, dass ihr Sternzeichen wieder ist, wenn sie am 1. April geboren wurden, in Wirklichkeit Fische sind. Hinzu kommt, dass die popularisierte westliche Astrologie uns beigebracht hat, sich selbst nur über die Position der Sonne wahrzunehmen. Charakteristisch für die Energien der Sonne ist hauptsächlich die Art und Weise, wie unser Geist nach außen in Erscheinung tritt. Aber es gibt auch weitere Planeten, deren Position sich nicht weniger wichtig auf die verschiedenen Aspekte der Psyche eines Menschen auswirkt. Um den Charakter und das Karma eines Menschen verstehen zu können, muss man die Position aller Planeten in Betracht ziehen. Generell wird in der vedischen Astrologie der Aszendent als charakterprägendes Zeichen angesehen. Das ist das Sternzeichen, welches sich zum Zeitpunkt der Geburt, vom Ort der Geburt aus, im Osten am Horizont befindet. Der zweitwichtigste Indikator nach dem Aszendenten ist der Mond bzw. die Position des Mondes im Geburtshoroskop eines Menschen. Der Mond verkörpert die fühlende Natur des Geistes. Und die Position der Sonne steht an dritter Stelle für die Beurteilung des Karmas oder des Charakters eines Menschen. Danach kommen die anderen Planeten, obwohl im Grunde genommen alle Planeten wichtig sind. Denn wie bereits gesagt, verkörpern alle Planeten unterschiedliche Aspekte der Psyche eines Menschen und nur ihre gemeinsame Betrachtung kann Aufschluss geben über das Karma eines Menschen. Die westliche Astrologie arbeitet also auf der Grundlage des tropischen Horoskops, mit bedingten Tierkreissektoren, die nicht mit der tatsächlichen Position der Gestirne am Himmel in Bezug auf die Erde übereinstimmen. Die vedische Astrologie dagegen arbeitet auf der Grundlage des sidirischen Horoskops, bei dem die Position der Planeten entsprechend der tatsächlichen Position der Gestirne bzw. der Sternzeichen am Himmel bestimmt wird. Das ist der Grund dafür, warum die westliche Astrologie von den Astronomen als Pseudowissenschaft bezeichnet wird, und das vollkommen zu Recht. Warum diese in Anführungszeichen Sabotage von den damaligen Astrologen nach dem Jahr 291 unserer Zeitrechnung durchgeführt wurde, wird in diesem Beitrag nicht umfassend erörtert. Es sei nur so viel gesagt, als dass die Sabotage mit der Abkehr der Kirche von der Lehre über Karma und Wiedergeburt zusammenhängt. Die heutige Kirche hat mit den Lehren von Jesus Christus nur noch wenig gemeinsam. Genau wie Buddha 500 Jahre vor ihm, hat auch Jesus Christus die Menschen über das Gesetz des Karmas und der Wiedergeburt gelehrt. Um dieses Wissen vergessen zu lassen, wurde die Astrologie mit diesem Sabotageakt diskreditiert. Und um diesen Einschnitt in der Astrologie begründen zu können, wurde eine Theorie erfunden, die den Verlauf des bedingten Tierkreises über das Jahr verteilt erklären sollte. Unter anderem über die Aktivierung der Natur im Frühling zu Tag- und Nachtgleiche, was für die Energie des Sternzeichens widerstehen sollte, über Aussaatzeichen für die Energie des Sternzeichen Stiers, Wachstumszeiten, Reifezeiten und Erntezeiten, über den Herbst- und Wintereinbruch und den damit verbundenen Stillstand in der Natur und so weiter. Die Sternzeichen wurden diesen Jahresperioden zugeordnet. Das sind zwar wichtige Zyklen für das Leben auf der Erde und sie haben einen direkten Einfluss auf das Leben der Menschen, aber das hat nichts mit dem Karma zu tun, welches sich äußert durch die tatsächliche Position der Planeten vor dem Hintergrund der jeweiligen Gestirne. Der Jahresrhythmus zeigt uns lediglich die Wechselbeziehung zwischen Erde und Sonne, aber er zeigt uns nicht das Karma eines Menschen, welches bei der Wechselbeziehung zwischen den Planeten und den Gestirnen sichtbar wird. Zumal, wenn auf der nördlichen Erdhalbkugel die Tag- und Nachtgleiche im Frühling stattfindet und die Energie des Widers symbolisiert, so findet auf der südlichen Erdhalbkugel die herbstliche Tag- und Nachtgleiche statt. Das würde dann nach der Logik des tropischen Horoskops die Energie des Sternzeichens vage widerspiegeln. Und zwar zur selben Zeit. Und was ist mit den Menschen, die am Äquator geboren wurden? Wann beginnt bei ihnen das erste Sternzeichen des natürlichen Tierkreiszeichens, also der Widder? Wenn die Sonne aus der südlichen Hemisphäre in die nördliche wandert oder umgekehrt? Es stellt sich also die Frage, über wen ist denn dann ein Horoskop, wenn es nach dem tropischen bzw. dem westlichen System erstellt wird? Die Antwort ist einfach. Über niemanden. Weil die Position der Planeten im Tierkreiszeichen im tropischen System nicht die tatsächliche Position der Planeten in den Sternzeichen am Himmel darstellt. In der vedischen Astrologie wird der Einfluss von sieben Planeten betrachtet, die sich auf die Persönlichkeit eines Menschen auswirken. Diese Planeten sind Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Außerdem wird der Einfluss des aufsteigenden Mondknotens Rachu und des absteigenden Mondknotens Ketu mit berücksichtigt. Alle Planeten bewegen sich entlang des Tierkreises mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Der beispielsweise langsamste Planet von den oben aufgezählten ist der Saturn. Er passiert den gesamten astrologischen Tierkreis in 29 Jahren und 167 Tagen und umrundet dabei einmal die Sonne. In jedem Sternzeichen verbleibt der Saturn für etwa zweieinhalb Jahre. Weiter entfernte Planeten in unserem Sonnensystem haben laut vedischer Astrologie keinen bedeutenden Einfluss auf das Schicksal eines Menschen, da ihre Bewegung noch langsamer ist. Die alte astrologische Weisheit reflektiert den Sinn der Verbindung zwischen der inneren Natur des Menschen und seiner äußeren Realisierung. Sie dient der Entwicklung menschlicher Persönlichkeit und der Entwicklung von Wechselbeziehungen zwischen dem Makro- und dem Mikrokosmos. Bei jeder Wiedergeburt bringt die Seele gewisse Talente, spirituelle und materielle Erfahrungen mit sich. Sie legt bestimmte Aufgaben fest, die sie in dieser Inkarnation bewältigen muss. Deswegen kann man sein persönliches Horoskop, auch Geburtshoroskop genannt, als seinen eigenen Sternenausweis betrachten, mit allen Angaben über sich selbst. Normalerweise wäre es für jeden Menschen wichtig, diesen Ausweis zu kennen, um bestimmte Fragen über sich selbst beantworten zu können. Zweifellos ist das Wissen über den Einfluss von Gestirnen und Planeten auf der Erde in den verschiedenen Kombinationen ihrer Energien wichtig. Dieser Einfluss kann von gütiger oder auch von konfliktbehafteter Natur sein. Das Verstehen dieses Einflusses gibt uns die Möglichkeit, unser Verhalten, unsere Reaktionen und unsere Handlungen bei bestimmten Umständen besser regulieren zu können. Das Wichtigste für eine Persönlichkeit ist es aber, Klarheit in seinem Verstand zu schaffen, diesen zu entfalten und zu wissen, in welche Richtung in seinem eigenen Leben man sich zu entwickeln hat. Deswegen muss ein Horoskop in erster Linie einen konsultativen oder beratenden Charakter haben und nicht einen vorhersagenden Charakter, damit der Mensch seine Lebensaufgaben und seine Möglichkeiten und Talente versteht. Wir selbst haben Einfluss darauf, wie wir eine Situation verstehen und auf sie reagieren. Davon hängt ab, wohin die ankommende Energie gerichtet sein wird und wie sich weitere Ereignisse entwickeln werden. Das Verstehen einer Situation und die Reaktion darauf hängt wiederum von unserem spirituellen und psychologischen Verständnis der Dinge ab und von dem, ob wir die Ursachen und Auswirkungen von Handlungen verstehen. Im astrologischen System werden die Verbindungen der Energien von Planeten und von Gestirnen, also Sternzeichen, interpretiert. Dabei können mehrere Planeten in unterschiedlicher Auswirkung sich in einem Sternzeichen aufhalten. Jeder Planet und jedes Gestirn hat seinen eigenen Charakter und ihre Kombination kann entweder freundschaftlicher oder konfliktbehafteter Natur sein. Im Folgenden kommt eine grobe Übersicht über die Charaktereigenschaften der neuen Planeten. Sonne, spirituelles Ich, Kraft der Persönlichkeit, des Verstandes, persönliche Ausdrucksstärke. Mond, psychisches Ich, Sinnlichkeit, Dualität, Besänftigung. Merkur, Intellekt, Sprache und Kommunikation, Beziehung bzw. Verbindung und Struktur. Venus, Kreativität, Vorliebe für Schönes. Partnerschaft, Mars, Willenskraft, Entschlossenheit, Erfolgsorientierung, Jupiter, Wissen und Weisheit, Wohlergehen, Optimismus, Saturn, Gesetzesordnung, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin, Zeit, Rahu, Kraft der materiellen Natur, Unterbewusstsein, Illusion, Keto, Glaubenskraft, Individualität, Mystik. Fünf Planeten fungieren als Verwalter von jeweils zwei Gestirnen. Die Sonne und der Mond sind Verwalter von jeweils einem Gestirn. Gleichzeitig hat jeder Planet die Funktion des Repräsentanten und des Herrschers dieses Gestirns. Die Zuweisung, welcher Planet über welches Gestirn herrscht, geschieht durch die Ausprägung der Ähnlichkeiten von Charaktereigenschaften zwischen dem Planeten und dem Gestirn. So eine Kombination hat einen besonderen Sinn in sich bei der Betrachtung von persönlichen Horoskopen und für das allgemeine Verständnis der Energieflüsse und der Zustände, die durch diese Energieflüsse hervorgerufen werden. Das war eine grobe Übersicht über den Unterschied zwischen der vedischen und der westlichen Astrologie. Ich möchte dieses Video mit folgenden Worten beenden. Sie müssen der Information in diesem Vortrag nicht glauben. Ja, Sie sollen diese Information sogar in Frage stellen. Überprüfen Sie am besten alles selber. Das wird Ihnen Gewissheit bringen. Und Sie können sich dann entscheiden, welches astrologische System Sie in Ihrem Leben nutzen werden und welches nicht. Im Übrigen, wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind, so sei Ihnen angeraten, sich im englischsprachigen Internet umzusehen. Sie werden feststellen, dass dort immer mehr Astrologen in Ihrer Arbeit vom tropischen Horoskop zum sidirischen Horoskop übergehen. Denn es gibt wesentlich mehr vedische Literatur und vedisches Wissen auf Englisch als auf Deutsch. Sie können sich darüber selbstständig informieren.